Okay, wir sind auf dem Symphony Summit 2013 in Hamburg. Ich spreche gerade mit Daniel und wollte, dass du dich einfach kurz vorstellst. Ja, mein Name ist Daniel. Ich arbeite für eine Hochschule, die nennt sich Nordakademie in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und ähm, ja, bin jetzt hier im Rahmen der Symphony Summit, um mir etwas zum Thema Testing anzugucken, mhm. weil wir jetzt das für unsere Entwicklung. Wir versuchen jetzt gerade auf Symphony einige Sachen umzustellen und ja. ähm, mein Kollege macht hier dann noch zwei andere Workshops und wir versuchen jetzt so gemeinschaftlich dann nachher alles mögliche abzudecken, um okay. so vernünftig anzuwenden. Also du warst auch gestern da, oder? Ich war auch und gestern da, also genau. Also an beide Tage hast du dann ähm, etwas über Testing also Genau, ich habe gestern den, den, Testing. den Functional ja. Testing Workshop gemacht und heute den ja. Test-Driven-Development-Workshop ja. mhm. und okay. bin ich gespannt, was ich nach einer Praxis davon umsetze. Und was sind die Vorteile davon, wenn man äh, automatisierte Tests durchlaufen lässt? Ja, für uns ist der Vorteil auf jeden Fall, dass wir schon einen Server haben, um Continuous Integration zu machen. Mhm. Und da können wir die automatisierten Tests dann gleich einbinden, ja. sodass wir schnell ein Feedback kriegen, was wir vielleicht noch verbessern können ja. und ähm, nicht mehr manuell durchklicken müssen, dass dem SD-User geben, der gibt uns das in der Postwenden zurück und sagt, hier es funktioniert noch gar nicht okay. richtig. Yeah. Also wir müssen auch Qualität reinkriegen. Okay, gut. Also zum einen die Qualität und ähm, ist es auch ähm, angenehmer als Entwickler. So zu arbeiten? Ja, dadurch, dass ich eine ganz andere Perspektive auf die Entwicklung, auf den Code habe, dass ich nicht mehr rangehe, baue mir eine Klasse und überlege mir, was könnte ich vielleicht noch so gebrauchen, sondern dass ja. ich erst einen Test mache und mir überlegen muss, was will ich eigentlich? Ähm, habe ich so einen Perspektivenwechsel, der mich ja. in, doch ein bisschen strukturierter arbeiten lässt. Ja, ah, wunderbar. Und ähm, wie bist du überhaupt äh, zu Symphony gekommen? Also wie ist, wieso hast du dich nicht für andere Frameworks entschieden oder wieso entwickelst du nicht einfach so mit PHP? Ja, wir haben ein paar ähm, Frameworks evaluiert. Und Symfony war nachher das, was bei uns Ausschlag gegeben hat, weil wir schon ein paar Sachen benutzt haben, wie beispielsweise Twig als Templating Engine und auch ähm, Propel als ähm, ORM, sodass wir dann gesagt haben, benutzen wir Symfony, weil das sind da ja auch Standards gewesen, beziehungsweise Doctrine ist ja jetzt äh, äh, als Objekt, äh, äh, als ORM-Dings, äh, abgelöst worden, beziehungsweise Proppel wurde abgelöst von Doctrine ja. und äh, wir haben auch den Wechsel auf Doctrine noch nicht gemacht, weil Proppel bei uns sauber lief und mhm. das weiterverwendet haben. Was, also, ähm, was macht Doctrine eigentlich, weil es ist irgendwie so eine Anbindung von Datenbanken habe ich gehört, das ist so eine Library, genau, was also, ist der Vorteil davon, ist es so eine Abstraktion? Oder, ähm? Ja, kann man sagen, also Doctrine sowie auch Proppel machen halt aus meinen Datenbanktabellen ähm, erstellen sie Objekte. Also es ist ein Objekt-Related Mapper, glaube ich, heißt, heißt ORM aus, ja. ausgesprochen. Okay. Ähm, so dass ich halt aus meinen Datenbanktabellen und den Relationen daraus Objekte habe, ja. ähm, so dass ich dann mit den Methoden arbeiten kann, mit Gettern settern um okay. die dann zu setzen und zu updaten und ja. zu löschen. Okay. Und das ist dann unabhängig von den, von der Datenbank, die man nutzt? Oder? Also es ist nicht irgendwie gebunden auf MySQL? oder? Wir benutzen jetzt MySQL. Ich habe es mit anderen Datenbanken noch nicht ausprobiert. Ja. Deswegen weiß ich es jetzt spontan nicht. Ich glaube, dass man aber auch andere anwenden kann. Mhm. Kriegt man bestimmt noch aus, äh, aus dem Internet? Bestimmt, wenn man ja. da sich da mal die Doku ja. zu anguckt, ist ja. da bestimmt drin. Ja, ja okay. Dann schaue ich es mal an. Ja, dann vielen Dank für äh, die kurze Vorstellung und viel Spaß noch. Und, danke. Und, äh, äh, ja, danke. Gerne.